Herzlich Willkommen zu Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Dies ist Folge 18 der dritten Staffel und sie trägt den Titel Stumm. Das ist ein Gedicht aus der Kategorie Polizei und aus dem Jahre 2023. Ja, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und ähm, mir ist aufgefallen, dass die Veränderungen des Podcasts anscheinend ganz gut ankommen. Nachdem in der letzten Woche ja die neue Erkennungsmelodie der Kategorie Philosophisches eingeführt wurde, folgt heute die der Kategorie Polizei. Ansonsten gibt es ja noch ein paar andere Neuigkeiten. Unter anderem habe ich ja ein neues Logo. Und äh, ich hoffe, dass euch die Veränderungen gefallen und äh, dass ihr mir in jedem Fall da auch ein paar Rückmeldungen gebt. Auf meiner Internetseite www.poetrycop.de habt ihr die Möglichkeit, in meinen Gedichten zu stöbern, auf dem Podcast zuzugreifen, ihn dort zu bewerten und ähm, Kommentare abzugeben. Ihr könnt auf meine sozialen Kanäle zugreifen und in meinem Blog stöbern und noch vieles mehr. Außerdem äh, gibt es dort den kleinen Shop, wo ihr Artikel zu meinem Podcast und zu meiner Seite bestellen könnt. Und Schluss. Mit Heute habe ich mal wieder ein Gedicht aus der Kategorie Polizei mitgebracht. Ich hatte den Eindruck, dass dieses Thema etwas zu kurz gekommen ist. Stumm Mit Böllern beworfen oder mit Steinen. am liebsten wird man von hinten gesehen. Sozialen Status besitzt man fast keinen, weil die Politiker nicht hinter einem stehen fast täglich mit Messergewalt konfrontiert, doch bloß nicht zu so gewalttätig reagieren. Besser das Messer mit dem Unterarm parieren, als dass man den Gutmenschen desillusioniert. Leute, die sich selbst festgeklebt haben, ganz vorsichtig und sanft von der Straße lösen. Alle wollen sich an der Energie laben, aber wir, die den Weg dafür ebnen, sind die Bösen. Ihr müsst uns nicht lieben, aber vielleicht respektieren. Ihr flankt auch das Gleiche andersherum. Ihr wollt Respekt, ja sogar vor Tieren. Doch bei Respekt vor Menschen in Uniform bleibt ihr stumm. Auf den ersten Blick klingt dieses Gedicht vielleicht wie das übliche Gejammer. Wir armen Polizisten, niemand mag uns und so weiter und so weiter. Aber auch wenn ich im Moment nicht im operativen Dienst bin, so sehe ich doch eine alte Problematik erneut aufflammen. Durch Einsätze wie in Lützerath oder mit den Klimaaktivisten der letzten Generation rückt die Polizei mal wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Und dadurch rückt sie leider auch gleich wieder zwischen alle Stühle. Zum einen ist sie Klima- und Naturschützern zu konsequent und gewalttätig. Den anderen, wie zum Beispiel den Autofahrern, die wegen festgeklebter Aktivisten im Stau stehen, sind sie nicht rigoros genug. Die wenigsten wissen, diesen demokratischen Drahtseilakt wirklich zu schätzen. Und sowohl bei den Politikern als auch in der Bevölkerung mangelt es im Allgemeinen an Respekt vor meinem Berufsstand. Ja, das war die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und äh, ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr mir dazu eure Meinung sagt. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid, wenn es heißt Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, habt eine schöne Zeit, habt schöne Tage. Und vor allen Dingen, bleibt gesund. Ciao, euer Thorsten.